Hi, heute haben wir Gott folgende mit Bibelstände geschenkt. Erinnere alle daran, sich der Regierung und ihren Vertretern unterzuarmen. Sie sollen gehorsam und zum Guten bereit sein, über niemanden lästern und jedem Streit aus dem Weg gehen. Allen Menschen sollen sie mit Freundlichkeit und Geduld begegnen. Deshalb jetzt wieder zum 1. Petrusbrief kommen, und 2. Kapitel 2, Abvers 13 ordnet euch den staatlichen Gewalten unter, denn das entspricht dem Willen Gottes, sei es dem König als Staatsoberhaupt oder den Beamten, die er ernannt hat. Denn der König hat sie geschickt, um die zu bestrafen, die Unrecht tun, und diejenigen zu ehren, die Gutes tun. Wir sind zwar in erster Linie Gott unterstellt, aber wir sollen uns trotzdem den staatlichen Gewalten unterordnen. Sie sind dazu um uns zu helfen. Auch die vom Finanzamt, und vom Jobcenter, Sie sind da, um uns zu unterstützen, um diejenigen, die Unrecht tun, zu bestrafen, weshalb ich sie achten soll und ihnen mit Respekt begegnen. Klar gibt es auch in der Regierung schwarze Schafe, weil die gibt es überall, die gibt es selbst in Gemeinden. Selbst bei Jesus gab es ein schwarzes Schaf. Judas war unrein, als Jesus den Jüngern die Füße gewaschen hat. Er gesagt, ihr seid rein, außer einer. Es war der Judas, der ihn verraten hat. Judas war für das Geld verantwortlich, für die Finanzen von Jesus, der ihn beklaut. Matthäus Kapitel 22 finden wir, was Jesus zu dem Thema Steuern sagt. Meister, wir wissen, wie ehrlich und wahrhaftig du bist. Du lehrst Gottes Wege ohne jede Furcht, auch nicht vor Menschen. Du lässt dich von niemandem beeinflussen, und bevorzugst niemanden und sage uns, was du darüber denkst. Ist es richtig, um den Kaiser Steuern zu zahlen?" Doch Jesus durchschaute ihre böse Absicht und sagte, »Ihr Heuchler, warum versucht ihr mich mit euren Fangfragen in eine Falle zu locken? Zeigt mir eine römische Münze, mit der die Steuern zu bezahlen sind.« Als ihm die Münze reichten, fragte er sie, »Wessen Bild und Titel ist hier eingeprägt?« »Das Bild und der Titel des Kaisers«, antworteten sie, »Nun«, sagte er, und gebt dem Kaiser, was ihm gehört. Und gebt Gott, was Gott gehört. Also Gott will, dass wir den Staat nicht betrügen. Soll niemand betrügen. Auch wenn sie uns betrügen. Auch wenn wir es vielleicht unfair finden. Gott hat gesagt, dass wir entweder dem Geld dienen können, oder Gott, aber nicht beiden. gerade bei den Steuern kann es sich zeigen, hörst du auf Gott? Oder gehst du dem Geld nach? Gott will, dass ihr durch euer Gutes Leben die zum Schweigen bringt, die euch in ihrer Unwissenheit beschuldigen. Ihr seid keine Sklaven, sondern freie Menschen. Doch eure Freiheit berechtigt euch nicht dazu, Böses zu tun. Ihr seid frei, um als Diener Gottes zu leben. Achtet alle Menschen, Gebt eure Geschwister im Glauben, fürchtet Gott, erweist dem König Respekt. Ihr, die ihr Sklaven seid, ordnet euch euren Herren unter. Tut, was sie euch sagen, und zwar nicht nur, wenn sie freundlich und vernünftig sind, sondern selbst dann, wenn sie ungerecht handeln. Denn das ist ein Beispiel für die Gnade Gottes, wenn jemand ungerechte Behandlung geduldig erträgt, was ein Gewissen Gott verantwortlich ist. Natürlich verdienen ihr keine besondere Anerkennung, wenn ihr Schläge geduldig hinnehmt, die ihr bekommt, weil ihr Unrecht getan habt. Aber wenn ihr für das Gute, das ihr getan habt, leidet und Schläge geduldig ertragt, ist es ein Zeichen für die Gnade Gottes. Dieses Leiden gehört zu dem Leben, zu dem Gott euch berufen hat. Christus, der für euch litt, ist euer Vorbild, dem ihr nacheifert. Er hat nie gesündigt und nie jemand mit seinen Worten getäuscht. Er hat sich nicht gewehrt, wenn er beschimpft wurde. Als er litt, droht er nicht mit Vergeltung. Er überließ seine Sache Gott, der gerecht richtet. An seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden in das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Früher seid ihr umhergeirrt wie verlorene Schafe, aber nun seid ihr zu eurem Hirten zurückgekehrt, dem Beschützer eurer Seelen. Wenn ihr Gott gehorsam seid, dann wird euch immer mit allem versorgen, was ihr braucht. Nicht, was ihr wollt, sondern was ihr braucht. Ich weiß, wie es ist, wenig zu haben. um mich an die Regeln zu halten. Auch wenn es dann für mich bedeutet hat, dass mein Essen ziemlich mager ausgefallen ist. Was ich dann gelesen habe in der Bibel, dass sie in der Wüste Mana bekommen haben das nach Honigkuchen geschmeckt hat, <lacht> da dachte ich, mir, oh Mann, wie können Sie sich darüber nur aufregen, wenn ich was hätte, das nach Honigkuchen schmeckt, jeden Tag, dann wäre ich überglücklich gewesen. Dann war ich dann kurz unzufrieden über eine Situation, da muss ich dann lernen, dankbar dafür zu sein, was ich habe, es war zwar nicht viel, aber es war trotzdem ein Geschenk von Gott, ich hatte zu essen. Dankbarkeit kann so viel ändern, als ich dann dankbar wurde für mein Essen. es wird euch auch gleich viel besser. Auch wenn euch die Steuern zu hoch vorkommen, zahlt sie trotzdem. Gebt euch mit dem zufrieden, was ihr habt. Und seid dankbar dafür, was Gott euch schenkt. Und alles kommt von Gott. Auch wir waren früher unwissend und ungehorsam. Wir ließen uns in die Irre führen und wurden zu Sklaven vieler Wünsche und Leidenschaften. Unser Leben war voller Bosheit und Neid. Wir hassten die anderen und sie hassten uns. Doch dann zeigte Gott, unser Retter, uns seine Freundlichkeit und Liebe. Er rettete uns, nicht wegen unserer guten Taten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Er wusch unsere Schuld ab und schenkte uns durch den Heiligen Geist ein neues Leben. Durch das, was Jesus Christus, unser Retter, für uns getan hat, Schenkt er uns den Heiligen Geist. In seiner großen Güte sprach er uns los von unserer Schuld. Nun wissen wir, dass wir das ewige Leben erben werden. Alles, was ich dir gesagt habe, ist wahr. Ich möchte, dass du es das mit Nachdruck lehrst, damit alle, die auf Gott vertrauen, immer darauf bedacht sind, Gutes zu tun. Es ist gut und sinnvoll für alle.